Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagnon. Und der Andrea Meyer. Wir sind unterwegs auf einer Schneewanderung im Gurnigelgebiet. Wir sind auf dem Seelibühl. Thomas meint, das gehe ich ohne Schneeschuhe. Und <lacht> das wird hervorragend gehen. <lacht> Ja, das werden wir dann sehen. Bis auf ein paar einzelne Absinker im tiefen Schnee kommen wir eigentlich recht gut voran. Wir laufen vom Berghaus in Richtung Stierhütte nach Seelibühl in den prächtig verschneiten Tonnenwäldern kommt es mir bald vor wie in einem Märliwald. Thomas, ja. weißt du, dass es hier da einen Gurnigelkönig gibt? Nein, ja, das weiß ich nicht, Erzähl. erzähle. der entstammt oder so, glaube So genau weiß ich es nicht, aber in diesen Wäldern gibt es auch Vieh und Zwerge, habe ich nicht Okay. Und ähm, man soll ihre Gutmütigkeit nicht unterschätzen. <lacht> <lacht> ja. Noch. Kein Wunder ist der Weg auch bei Familien besonders beliebt. Im Gantrischgebiet gebiet gibt es ganz viele Sage mit Zwergen. Für diese haben wir jetzt aber heute aber nicht auch noch Zeit. Wir wollen ja noch übers Nebelmeer schauen und schaltet gerade noch einen Gang auf. Thomas, es läuft schnell! <lacht> Aber sich jetzt auf so ein Schneefahrzeug zu setzen, wäre ja auch einfach. Außerdem geniessen wir die Aussicht auf diverse Gipfel der Gantrischkette, wo man gerade noch genauer darauf eingehen. Thomas spickt jetzt. Aber er erklärt uns nachher sehr souverän, wie die Bergkitten helfen. Zum Glück gibt es Google. <lacht> Krumme Nur Du hast mich gefragt. Weißt du, warum ich jetzt gefragt Ja, genau. Okay, gut. Ich frage dich nochmal. Also Thomas, wie heissen jetzt die Bergkitten? Ja, ich habe mich vorbereitet. Das ist Krumme Fadenfluhe, und der Gantrisch. Ich bin beeindruckt. <lacht> Simple equation, running enclosed system, natural world gone missing, plus all our CO2 emissions equals degradation, and shifts and mass extinctions, oh no. But maybe we can change, we sure can't stay the same, cause life's a foolish, foolish game. Auf unserem Weg zum Aussichtspunkt rieselt es immer wieder feiner Schnee von den Tannen oben ab. Aber natürlich immer genau dann, wenn man die Kamera nicht anhaben. Auf der Suche nach einem genialen Porträt, wenn möglich mit Schnee auf der Kappe und mit rieselndem Schnee, kommen wir auf eine Idee, die dann aber doch nicht ganz klingen will. Okay, versuche ich <lacht> Jetzt kommt das zweite Advents-Türchen. vor Weihnachten fertig, ich sag das. <lacht> du musst mit dem Stock. Ja. Thomas macht jetzt auch noch Frau Holle. <lacht> Frau Holle, versuch vier. <lacht> ja, das ist jetzt nicht so romantisch. Ich hätte mir eigentlich eher ein Rieseln vorgestellt. Versuch fünf. Hä? Habe ich sie mal? Ah ja, das jetzt der letzte Foto. Ein riesiger Wanderer sieht uns und meint, dass er das Schneereiseln dann schon noch hinbringt. Für ein gutes Foto. Mal schauen, was das wird. Okay? Sie so richtig ja. kräftig Frau Holle spielen. A simple equation about an enclosed system. Another world godfism, that's all aus wie ein das ist super. <lacht> es ist einfach so, der Schnee versetzt dann immer wieder in die Kindheit zurück. Und so kommt uns allerlei anders in den Sinn, als die Gipfel und die Aussicht zu studieren. <lacht> Und schon geht es wieder abwärts in Richtung Wasserscheide. Die Landschaft um uns herum wird immer eindringlicher und fordert ihre Aufmerksamkeit. Das Knirschen im Schnee ist eine ja Musik für sich. Darum hören wir an dieser Stelle einfach mal ganz genau an mit der Musik aus der Natur. Wir laufen hier immer wieder mal durch einen Naturpark und wichtig ist, dass man gut aufpasst, dass man die Routen nicht verlässt. Genau, ja. das ist mit Wanderschuhen nicht so das Problem, da kannst du gar nicht anders, als auf dem der Weg. Aber mit Schneeschuhen sollte man auch auf den vorgegebenen schneeschuhen bleiben, nicht quer durch den Wald. Wegen der Tiere? Ja. Was hat's das für Tiere? Uh, Schneehühner, Birkhühner, Schneehasen. Die gehen wir alle noch suchen heute? Ja. <lacht> Ja, also deine Feen und deine Zwerge haben wir leider nicht gefunden. Ja, aber immerhin ein Bär und ich finde, er hat eine hübsche Nase. <lacht>